Hallo Abenteurer, hallo Boys and Ghouls, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen RPG Video auf diesem Kanal, ich habe die ganze Schose gestern schon mal abgedreht, mit unheimlich viel Input bzw. Output, unheimlich großen Content, was ich über die letzten Wochen alles gesammelt habe und ich saß gestern sage und schreibe über sechs Stunden hier vor der Kamera. Es war allerdings zu viel des Guten, alles Kompakt komprimiert in einem Video unterzubringen. <lacht> ich hatte vorgestern noch eine kleine intensive Sporteinheit und die hatte sogar ihre Spuren hinterlassen. Nun ja, hatte ich gestern ein paar Wortfindungsstörungen, also mehr, mehr als sonst. Also haben wir das Ganze ein bisschen abgespeckt für heute und ein paar Notizen. Und es war auch alles gestern, gestern Abend, wo ich nochmal online ging, waren viele der Themen der Informationen, der Nachrichten, der News, die ich gesammelt habe, die waren ausgerechnet gestern Abend überholt. Also backen wir heute kleine Brötchen. Die letzten Tage und Wochen waren ja die ganzen Cons, die GenCon, die D und DCon, die Piso Con. Jetzt gerade aktuell, wo ich das Video hier abdrehe und bearbeite, ab morgen heute ist der 30. September. Ich habe morgen den 1. Oktober. Beginnt jetzt hier so zeitgleich die Ulysses Online-Con. Die Essener Spiel steht vor der Tür. Ja, und da gibt es bestimmt eine Menge Neuigkeiten. Oder es gab auch eine Menge Neuigkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Con sie hießen, ob die DD-Con wirklich D-Con &D hieß. Aber egal. Falls Fakt ist, alle preisen ihre neuen Produkte an. Ja, die sagen alle hier, seht mal hier, was für einen geilen Shit wir haben. Alles größer, neuer, bunter, besser, voller, voll die ganze Greatness. Komm her, komm her, komm her zu mir, gib dein Geld bei mir aus. Kommt her. Schaut hier, was wir alles Tolles, Neues haben. Und wenn du jetzt nicht dein Geld hier lässt, schau mal hier, was wir hier kurz vor Weihnachten noch rausbringen. Komm, gib dein Geld bei mir aus. Ja, und wenn du das dieses Jahr nicht mehr machst, dann schau mal, was wir hier im Januar, Februar rausbringen. Den ganzen geilen Scheiß. Ja. Und ja, was, was gibt's Neues? Ja, was für Informationen konnten wir da herausziehen? D&D &D bringt eine neue Edition heraus, ein neues Regelwerk im Jahre 2024, also in zweieinhalb, drei Jahren. D&D &D feiert 2024 sein 50-jähriges Jubiläum und dafür kommt eine neue Edition raus. Ein komplettes neues Regelwerk wird es wahrscheinlich nicht sein. Es ist eher so eine 5.5-Edition. Also, was kennen wir ja. Gab es früher auch schon mal die 3.0 und dann gab es die 3.5 Edition und so in der Art wird das auch sein. Also die fünfte Edition wird überholt, wird optimiert. Ob das Ganze nun Anfang 2024 oder erst Ende zu Weihnachten rauskommt, das wissen wir noch nicht. Wenn es erst zu Weihnachten rauskommt, dann dauert das noch über drei Jahre. Und... Ja, es wird alles so verbessert, einige kleine Regeln werden angeglichen und es soll wohl so sein, dass man die neuen Abenteuer, die dann herauskommen, auch weiterhin mit der jetzigen 5e Edition spielen kann. Und umgekehrt genauso, dass man, wenn man das neue Regelwerk hat, auch weiterhin das alte Zeug der 5. Edition ohne Probleme spielen kann. Demnächst, Anfang, glaube ich, Anfang nächsten Jahres kommt das Buch Morn Keynes Monsters of the Multiverse heraus und da können wir einen ersten Blick da aufwerfen, inwieweit sich die neue Edition ändert, also die ganzen Stats-Blocks werden angeglichen, übersichtlicher, es ist, in, in, weil es eine bessere, übersichtlichere Aufmachung geben. also mit dem Buch Morn Keynes Monsters of the Multiverse kann man dann sehen, wo sich die Reise hinbegibt. Insgesamt soll in dem morn kanes Band 30 neue spielbare Rassen geben und über 220 gesammelte Monster, die quer über die ganzen Bücher verteilt waren. Die werden also zusammengefasst dann mit neuen stats -Blocks präsentiert. Es war ja auch die Kritik, dass Einige, wenn nicht viele Monster in der jetzigen Edition zu schwach sind. Und, und ihre, ihre Werte werden dementsprechend nach oben hin wohl angepasst. Morn Cains ist also quasi die dritte Regelerweiterung, die die Regeln erweitern und aktualisieren. Zuerst gab es ja die, die Regelergänzung Sanatas, ähm, Sanatas, Dings für alles oder... Sanatas. Na, ich blende das hier ein. Und danach gab es Taschas for Everything, also Taschas Hexenkessel für alles. Und Mawn Cain's Monsters of the Multiverse ist quasi der, der äh, dritte Band davon, der Monsterband. Wird es zuerst in, im englischen Original als als Schuba geben, wo alle drei Bände zusammengefasst sind, und danach wird es wohl erst Morn -Kanes Monsters of the, of the Universe, <lacht> Monsters of the Multiverse einzeln erhältlich geben. Nächstes Jahr im Jahre 2022 soll es fünf, fünf neue Settings für DD geben. Da werden sie wohl zwei alte aus der Vers Versenkung herauskramen und drei neue präsentieren. Bis jetzt noch alles streng geheim. Es kommt auch demnächst ähm, ein Drachenband heraus. Ein Band, der sich nur um Drachen dreht. Fitzballs Treasure of Dragons oder so. Und ich habe irgendwie so ähm, von hinten her, von hinten her so gehört, dass wohl ein D&D-Film gedreht werden soll, der auf grün angesiedelt ist. In dem Setting der Drachenlande, Dragonlands. Und da könnte es natürlich sein, dass von den alten Settings nächstes Jahr die Drachenlandwelt grün erscheint. Warten wir es mal ab. Aber hey, das ist in Amerika. Und wie gesagt, die neue Edition kommt erst in zweieinhalb, drei Jahren. Das ist eine lange Zeit, gerade in Zeiten wie heute, wo wir nicht wissen, was morgen passiert, was morgen los ist. Kommen wir zur Situation in Deutschland. Wann sieht das alles ein bisschen anders aus. Wizards of the Coast hat mir nun angekündigt, dass jetzt im September die Neuauflage der Grundregeln erscheinen soll. Also das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch, der Monster Manuel. Nun, heute haben wir den 30. September. Und bis auf eine Ankündigung des Geschenkeschubers, der das Spielleiterhandbuch, das Spielerhandbuch und den Monster-Manuel und den Spielleiterschirm beinhalten soll. Habe ich noch nichts weiter gesehen. Aber erschienen ist das Ding bis dato noch nicht. Und darüber hinaus wollte Wizards of the Coast noch vor Weihnachten die Einsteigerboxen herausbringen. Und ja, und da ist es tatsächlich so, dass die Essential Box, die soll am 8. Oktober, am 8. Oktober also in einer Woche, erhältlich sein. Die Essential Box baut auf der Starter Box auf. Man kann natürlich die Essential Box auch ohne die Starter Box spielen, aber es wird die gleiche Area, äh, das gleiche Setting in der Spielwelt abgedeckt, so dass diejenigen, die die Starter Box besitzen, mit der Essential Box gleich weiter spielen können. Nach Starter Box gibt es vorgefertigte Helden. In der Essential Box geht man einen Schritt weiter. Erstellt man. man sich die Helden selbst und ist mehr so ein Sandkastensystem. Also da können die Helden entscheiden, die Spieler, gehen wir hier hin, gehen wir da hin und so und entsprechend. Es soll auch Regeln geben oder Möglichkeiten, dass man nur zu zweit spielt, also mit einem Spielleiter und einem Spieler, mit einem Spielcharakter, der kriegt dann seine Sidekicks mit, also dass wahrscheinlich der Spieler dann irgendwie mehrere Figuren, seine Hauptfigur spielt und, naja, ihr wisst, was ich meine. Die Essential Box wird bei uns einen anderen Namen tragen, denn sie wird bei uns Basisbox heißen. Also alle jetzt, die die Augen und Ohren aufhalten und gucken, Ah, Essential Box, wann kommt die Essential Box bei uns in Deutschland? Und, und haben ja nicht auf dem Schirm, dass sie bei uns Basisbox heißt. Guckt nach der Basisbox. Und wie gesagt, die soll am 8. Oktober erscheinen. Am 8. Oktober ist sie bei einem großen Online-Händler gelistet. Ah, für um die knappe 20 Euro. Ja, kommen wir von D und D zu Paizo. Paizo bringt einen coolen Scheiß nach dem anderen raus. Demnächst kommt ähm, Guns in Gears oder Gears in Guns? Guns in Gears. Also da kommt a lot of stuff. a ja, lot of stuff. Was habe ich noch gesehen? Book of the Dead, wo alles, was mit Tod oder Untotsein zu tun hat, ob das Untote Monster sind oder Areas, wo untote Herrscher herrschen oder welche Städte des Todes. Ein riesiges, dickes Buch. Danach erscheint The Grand Bazaar, der große Bazaar. Ja, also wie man sieht, ganz in Lias, der große Bazaar, da legt also wahrscheinlich sehr viel Wert auf Items und Collectibles und, und so ein Zeug, was die Helden dann looten oder in irgendeiner anderen Art und Weise sich aneignen. Ja, und dann, dann kommt da noch der Band Absalon. Absalon ist die Megacity von Pathfinder. Das Ding ist über 400 Seiten dick. Ich glaube, das stellt so ziemlich alles in den Schatten. Ja, und dann kommt noch das Buch Dark Archives heraus. Ich denke mal, der Name sagt schon alles. Na, ja, es kommt noch viel mehr Zeug bei Paiser raus, aber das sind die Dinge, die jeder auf dem Schirm haben sollte. Es kommt noch viel viel mehr und und Karten und Abenteuerpfade und Einzeladventures heraus. Ein Haufen Zeug. Ja, und dann haben wir noch das hier. Kingmaker. Greift die Thematik des Computerspiels, des Videospiels auf. Und seht mal genauer, in der Mitte. 5E für die 5. Edition. In meinem letzten Video habe ich ja die Frage gestellt, inwiefern Passfinder 2 und D und D5 miteinander kompatibel sind. Und wie man hier sieht, 5E sind die Abenteuerpfade, die Abenteuer von Paiso, von Pathfinder ohne Probleme mit der 5e Edition von D&D spielbar. Das heißt also mehr oder weniger für alle, die das Pathfinder 2 Regelwerk haben, können damit ohne große Probleme den ganzen D&D Stuff spielen. Und die Leute, die das D&D 5 Regelwerk haben, die brauchen sich nicht extra noch das Regelwerk von Pathfinder zulegen, um die Pathfinder Abenteuer spielen zu können. Das war ja früher auch kein Problem. Passfinder 1 baut ja auf das Regelwerk von D&D 3.5 auf. Aber Fans in Amerika meinten kürzlich, Paizo sollte ihre Passfinder-Fade für die 5e-Edition herausbringen und suggerierten damit, dass sich die beiden neuen Regelwerke doch erheblich voneinander unterscheiden. Aber wie man hier sieht, 5e ohne Probleme. Nächstes Thema. Abenteuer in Mittelerde. Adventures in Middle-Earth Cubicle 7 besitzt nicht Wieso ist das so unscharf? Hm. Nächstes Thema Ab Adventures in Middle-Earth Abenteuer in Mittelerde Oder ist das bei uns auf Mittelerde? Egal Cubicle 7 besitzt nicht mehr die Lizenz an Herr der Ringe-Mittelerde Querstrich Neue Produkte werden nicht mehr erscheinen. Für den Players Guide werden in Amerika zurzeit Preise zwischen 125 und 370 Dollar aufgerufen. Ich habe mich diesbezüglich mit Mario Truant in Verbindung gesetzt und nachgefragt, ob noch weiterhin bei uns in Deutschland weitere Produkte von Abenteuer in Mittelerde erscheinen werden. Aber wie es so aussieht, wird der Eriador-Abenteuerband. der letzte gewesen sein, der auf deutsch umgesetzt wurde. Ach ja, hier nochmal Kingmaker. Gruß an Ulysses. Will ich haben. Was haben wir noch? Naja, ja, System Matters. System Matters möchte zur Essener Spiel, die demnächst ansteht, den Goblinband für Bayonce the Wall herausbringen. Dann drücken wir mal die Daumen, dass sie es schaffen. Und dass wir dann den Band demnächst in den Händen halten. Bestellen kann man den bis dato auf ihrer Internetseite noch nicht. Kommen wir zum Abschluss zu Ulysses. Ulysses bringt ja passend zum Film das Dune-Rollenspiel heraus. Es ist ein Lizenzprodukt von Modiphius und beruht auf deren 2D20-System. Und da... ...stellt sich mir wieder die Frage, warum nicht Conan? Conan basiert auch auf das 2D20-System und ob nun Dune-Film oder nicht, Conan hat eine viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel größere Fanbase als Dune jemals haben wird. Ich persönlich glaube eher, dass der Film ein Flop wird, drei Jahre Produktionszeit. Opulente Bilder, aber nichtssagende Charaktere. Zeitgleich mit erscheinen diesen Videos, also vom 1. bis 3. Oktober, findet ja die Ulysses online Con statt. Und da bin ich gespannt, was für Neuigkeiten es gibt. Ich persönlich erwarte ja zwei Überraschungen, beziehungsweise wünsche ich mir zwei Überraschungen. Zu einem Dawn. Ulysses hat ja angeteasert, dass sie eine etwas größere Produktpalette von Earthstone auf einmal herausbringen möchten. Und zum anderen erwarte ich Flash Gone für Savage Worlds. Wollen wir mal schauen was uns da erwartet. Und damit möchte ich auch schließen. So meine lieben Freunde, das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer für's Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Löffel. Und lasst euch nicht wegschnappen.